Und los geht's. Noch ein kurzes Video über den Zusammenhang zwischen linearer Funktion und direkter Proportionalität. Die direkte Proportionalität, also was man in der Schlussrechnung lernt. Ja? Und da lernt man, je mehr das andere, desto mehr das eine, desto mehr das auch das andere. Ja? Und darüber gibt es andere Videos auch. Wie auch immer. Die direkte Proportionalität ist eine lineare Funktion, deren y-Achsenabschnitt A0 ist zur Erinnerung, in all diesen Videos benutzen wir für den y-Achsenabschnitt A und für die Steigung S, also das könnte K und D, M und N oder weiß ich nicht was sein, das ist halt die Steigung der y-Achsenabschnitt. Ja? Wenn wir für die Steigung der linearen Funktion das Symbol S und für den y-Achsenabschnitt das Symbol A benutzen, dann lautet die allgemeine Darstellung, tschupp, da ist sie ja, ähm, y ist S, X plus A und wenn der y-Achsen Abschnitt 0 ist, dann haben wir die direkte Proportionalität, da ist es ja? die Steigung ist in diesem Fall das Verhältnis was bedeutet Verhältnis, das bedeutet Quotient zwischen abhängiger und unabhängiger Variable, die abhängige ist y und die Ab unabhängige x, also das Verhältnis, also durchmachen das ist die Steigung also das ist ein Zusammenhang zwischen linearer Funktion und direkter Proportionalität. Das ist aber nicht der einzige Zusammenhang. Es gibt allerdings noch einen Zusammenhang zwischen direkter Proportionalität und linearer Gleichung. Die Steigung ist das Verhältnis zwischen Änderung der unabhängigen und Änderung der abhängigen Variable. Also wieder ein Quotient. Differenz Änderung der abhängigen Variable durch Differenz der unabhängigen Variable. Ja? Und das ist halt die Steigung. Und wenn man das einfach hier umformt und das Delta X auf die andere Seite bringt, dann hat man hier diese äh, Funktion und das ist ja eine direkte Proportionalität. Ja? Hm? Gut, und das ist jetzt die Erklärung, was der Zusammenhang zwischen linearer Funktion und direkter Proportionalität ist. Danke sehr.